Das Heugensche Prinzip wurde nach einem niederländischen Typ namens Christian Huygens benannt. Weil Huygens nicht so einfach auszusprechen ist, nennen wir ihn lieber Heugens. Das Heugensche Prinzip ist dafür da, um anschaulich zu erklären, wie sich Licht ausbreitet, wenn es reflektiert, das heißt zurückgeworfen, refraktiert, das heißt in ein Medium gebrochen, oder diffraktiert, das heißt hinter einem Spalt oder ähnlichem gebeugt wird. Hier siehst du eine Lichtquelle, die das Licht vorwiegend in eine Richtung aussendet. Sobald das Licht auf einen Spalt trifft, wird es in unterschiedliche Richtungen gebeugt. Genau deshalb nennt man dieses Phänomen im Deutschen Beugung von Licht, im Englischen diffraction. Bei einem Beschuss des Spalts mit Bällen dagegen, würdest du keine Diffraktion beobachten. Es sei denn, du machst die Bälle sehr sehr sehr klein, so dass sie die Größe von Molekülen erreichen. Bei sehr kleinen Teilchen nämlich treten interessanterweise gleiche Erscheinungen wie beim Licht auf, aber das lernst du in einem anderen Video. Wie begründet du nun qualitativ die Lichtbeugung mit dem Huygenschen Prinzip? Damit es nicht so kompliziert wird, schicken wir keine Kugelwellen, sondern ebene Wellen in Richtung des Spalts. Das kann zum Beispiel ein Laserstrahl sein. Die dunklen Linien stellen viele nebeneinander liegende Wellenberge dar und genau in der Mitte zwischen zwei solchen Linien liegt dann das Wellental. Die Wellenlänge des Lichts, also der Abstand zweier Wellenberge, ist somit einfach der Abstand zweier Linien. Das Heugensche Prinzip besagt, dass an jedem Punkt dieser Wellenfront, also an jedem Punkt dieser führenden Linie, eine Elementarwelle entsteht. Eine Elementarwelle ist, wie du siehst, eine aus einem einzigen Punkt entstandene Welle, die sich kugelförmig in alle Richtungen ausbreitet. Und stell dir vor, so eine Elementarwelle würde nicht nur aus diesen von mir eingezeichneten Punkten entstehen, sondern wirklich aus allen Punkten der Wellenfront. All diese Elementarwellen überlagern sich und bilden so wieder eine neue gerade Wellenfront. Auf diese Weise hat sich die Welle ein Stückchen weiter nach rechts ausgebreitet. Oder schau dir zum Beispiel den Doppelspalt an. Die ebene Welle bewegt sich auf die beiden Spalte zu. An einigen Stellen trifft die Welle an die Wand, so sich dort keine Elementarwellen nach rechts ausbilden können. An den Spalten aber können sich Elementarwellen ungehindert kugelförmig weiter ausbreiten. Sie bewegen sich hinter dem Spalt weiter und treffen irgendwann aufeinander. Dann kommt es zur Interferenz. Es ist wichtig, dass du das Heugensche Prinzip verstanden hast, denn dieses wirst du brauchen, um das Doppelspaltexperiment zu verstehen. Wie sieht es nun mit der Reflexion und Refraktion aus? Trifft das Licht auf eine Grenzfläche, zum Beispiel auf eine Glasoberfläche oder eine Wasseroberfläche, dann wird ein Teil des Lichts reflektiert, also zurückgeworfen und ein Teil des Lichts dringt ins Wasser ein und wird zum Lot hingebrochen. Das Fachwort dafür ist Refraktiert. Im Englischen heißt Brechung Refraction. Lass uns dazu ebene Lichtwellen, die wir schon für Lichtbeugung eingesetzt haben, schräg auf die Wasseroberfläche schicken. Die Wellenberge breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, sie werden gar nicht lange brauchen, bis sie die Wasseroberfläche erreichen. Dabei wird dieser Ort der Wasseroberfläche zuerst getroffen. Ist klar, er liegt ja näher zum ankommenden Wellenberg. Das heißt, an diesem Punkt breiten sich schon die kugelförmigen Elementarwellen aus. Irgendwann werden auch weiter entfernte Orte der Wasseroberfläche von der Lichtwelle erfasst. Diese Orte sind dann auch Quellen neuer Elementarwellen. Dabei sind die Elementarwellen des zuerst getroffenen Ortes natürlich am weitesten gekommen. Am entferntesten Punkt dagegen konnten sich die Wellen noch nicht so weit ausbreiten, weil sie ja vor kurzem getroffen wurden. Betrachtest du die Entstehung der Elementarwellen für ganz, ganz viele Punkte, dann kannst du erkennen, dass sich der reflektierte Teil der Lichtwelle in diese Richtung ausbreitet. Hier kannst du auch das Reflexionsgesetz erkennen, das besagt, dass der ausfallende Lichtstrahl den gleichen Winkel mit dem Lot einschließt wie der einfallende Lichtstrahl. Kommen wir zum Teil des Lichts, der ins Wasser eindringt. Im Wasser hat das Licht eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit als in der Luft, Deswegen wird der Lichtstrahl zum Lot hin gebrochen. Im Falle der Brechung wird die Lichtwelle mit dem Heugenschen Prinzip genauso verarztet. Zeichne die einhüllende Gerade ein und du wirst sehen, dass sich die Lichtwelle in eine etwas andere Richtung ausbreitet als die einfallende Lichtwelle. So, das war's. Mit dem Heugenschen Prinzip, bei dem jeder Punkt einer Wellenfront als Ursprung einer neuen Elementarwelle betrachtet wird, kannst du dir nun die Ausbreitung des Lichts nach Reflexion, Brechung und Beugung veranschaulichen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.